Hey Leute, ich bin's Conny und heute wünsche ich euch erstmal frohe Weihnachten. Ich hoffe, dass ihr heute schön feiert. Ich werde das nämlich auch tun und deswegen wird es von mir keinen Livestream geben. Stattdessen schauen wir erstmal in den Briefkasten, denn ich habe euch vor ein paar Tagen einen Community-Beitrag geschrieben, dass ihr mir gerne Sachen in den Briefkasten schicken könnt und ich werde das dann heute im Video vorlesen. Dann werde ich auch nochmal in die Bankeinladungen gehen und dann noch ein paar Pets verschenken. Ich habe übrigens auch ziemlich viel Spam bekommen, deswegen habe ich eingestellt, dass man mir keine schlechten Pets mehr schicken kann. Und deswegen sind auch die 100 Nachrichten nicht voll, weil ich habe vorher den Spam aussortiert. Habe einfach kurz durchgeguckt, ob da irgendein Name doppelt, dreifach und hundertfach ist. Und dann habe ich die schon mal geclaimt. Aber gucken wir einfach mal rein und gehen dann von unten nach oben durch. Denn ihr seht, ich habe 69 Gifts bekommen. Und eine bessere Zahl kann es ja gar nicht geben, um jetzt einfach durchzugucken. Grüße mich bitte, Benji. Schreibt Benji. Also Gruß geht raus, Benji. Das hier waren dann schon Nachrichten noch kurz bevor ich diesen Beitrag geschrieben habe. Auf jeden Fall geht ein Gruß raus und danke für das Lucky Pad. Das claim ich mal. Wobei, ich brauche jetzt nicht alles auf einmal Claim. Ich mache später claim euch. Ich lese jetzt erstmal alles durch. Da kannst du mich grüßen? Heiße Klaus. Gruß geht auch raus an Klaus. Benny schreibt, liebe deine Videos. Vielen Dank, Benny Und danke auch für die 1,8,7 Millionen Gems. Und den goldenen Hedgehog. Dann hat Big Hacker geschrieben. Hey, schicke dir zwei von denen. Kannst du mich grüßen? Bin ein Fan. Natürlich, Gruß geht raus, Big Hacker. Und vielen Dank für die zwei elf dogs Das freut mich sehr, wenn ich Exclusive-Pets bekomme. Und hier der zweite. Vielen lieben Dank. Und dann hat Lionel geschrieben. Kannst du bitte das Pad wahrscheinlich signen? Und tut mir leid, ich kann keine Pads signen. Das können nur YouTuber, die von Preston auch irgendwie in so ein komisches Programm aufgenommen wurden. Und deutsche YouTuber werden da nicht aufgenommen. Deswegen kann ich keine Pads signen, sorry. Genauso wenig kann ich auch Freundschaftsanfragen annehmen. Das mache ich halt alles grundsätzlich nicht. Dann ist hier noch BlueDev. Er hat geschrieben, Hallo Calony, wenn du das siehst, du bist der Beste. Wir waren mal im gleichen Arby battle server Ich habe mich riesig gefreut. Könntest du mich mal in einem Video grüßen? Und Gruß geht natürlich raus an BlueDev. Vielen Dank für die Helikopter-Cat in Dark Matter und die 187-J. Und ja, mich trifft man in Roblox relativ selten, weil ich fast immer in privaten Servern bin. Jetzt bin ich auch wieder auf einem privaten Server. Es liegt aber auch daran, also die meiste Zeit, die ich Roblox spiele, bin ich AFK am Farmen, damit ich halt Pets zum Verschenken habe oder einfach in meinen Videos vorankomme. Und wenn ich AFK bin, dann möchte ich nicht auf einem öffentlichen Server sein. Weil sonst Leute um mich herum stehen und sich denken, oh, was so, eine Penny schreibt, wenn du echt bist, gib mir Hashtag Exclusive oder Dark Matter Candy Cane Unicorn. Ich bin echt, aber solche Forderungen lieber nicht. Ihr könnt mir Bankeinladungen schicken und ich gehe dann durch und um, aktuell gebe ich bei Bankeinladungen dann immer ein paar von diesen Mythicals raus. Exclusive Pets gebe ich erstmal noch nicht her. Das ist, da ist fürs nächste Jahr erstmal noch was geplant. Deswegen sammle ich die Exclusive-Pets. Und auch Huge-Pets gebe ich nicht raus, weil ich möchte eigentlich ein Full-Team aus Huge-Pets haben, bevor ich erstmal Huge-Pets verschenke. Dann hat Blue geschrieben, zum Verschenken machst du echt coole Videos. Vielen lieben Dank für die Slide Cat in Rainbow und die 187 Gems. Und Albi Boss schreibt, please Exclusive. Sorry, ich gebe keine Exclusives raus, aber wenn du mir, wie gesagt, eine Bankeinladung geschickt hast, kommen da ein paar von diesen Mythicals rein. Jana The Real Cookie schreibt, hab nicht so viele gute Pets. Hoffe, du freust dich trotzdem. LG Jana. Natürlich, ich freue mich über alle Nachrichten. Also die Pets sind mir an sich egal. Ich habe halt nur eingestellt, dass ich ähm, nur Legendary und besser möchte. Weil ich zu viel Spam bekommen habe. Aber vielen lieben Dank, Jana. Ich wünsche euch natürlich auch allen noch frohe Weihnachten, wenn ihr das heute seht. Das Video ist natürlich am Donnerstag aufgenommen, weil ich brauche ein bisschen Zeit zum Hochladen und Schneiden. Hi, bitte mach weiter mit YouTube. Ich habe nicht vor, aufzuhören mit YouTube. Aber vielen Dank für das Pet, Selina Maus und für die eine Million Gems. Ich mache aktuell nur sehr wenig YouTube, weil ich sehr wenig Zeit habe. Aber das wird bestimmt irgendwann besser. Spätestens in einem Jahr, hoffentlich. Let's Daniel schreibt, please, Pet. Dann schickt mir eine Bankeinladung. Ich habe... Bevor ich diesen Post rausgehauen habe, alle meine Bankeinladungen geklärt, dass man mir wieder neue schicken konnte. Also sollte das hoffentlich auch funktionieren. PiWass schreibt ein paar Gemse. Dankeschön für die 10 Millionen Gemse. Und Minion der Best schreibt: Hey Conny, frohe Weihnachten und danke für das Exclusive-Pad von Victor. Deine Streams sind immer so cool. Felix ist trotzdem blind. Gruß an dich. Dein Minion-AK Gumball. Gumball hat im letzten Livestream ein Exclusive-Pad gewonnen, weil Victor da einfach reingeplatzt ist und einfach so exclusive pad Verlosungen gemacht hat. Also du kannst dich eigentlich bei Victor bedanken. Aber dir auch. Frohe Weihnachten und äh, Gruß geht zurück. Dann haben wir hier noch Robloxerf. Schreibt einfach, frohe Weihnachten, bester YouTuber. Vielen lieben Dank. Ninja Emmet schreibt, sehr geehrter Conny, ich danke Ihnen, dass Sie mir Lua beigebracht haben und tolle Videos machen. Bitte grüßen Sie mich. Mein Name wird Emmet the Ninja ausgesprochen. Danke. Okay, dann geht ein Gruß raus an Emmet the Ninja. Und vielen Dank für den Pixel-Wolf und die 100.000 Gems. yo Robot. Output Schreibt, wollte dir ein Shiny geben, aber es war ein Rare Present Dragon und du hast es deaktiviert. Nicht so schlimm. Trotzdem danke, der Gedanke zählt. Auch vielen Dank für die Slide Cap und die 1,87 Millionen Gems. Und dann hast du nochmal besser YouTuber geschrieben. Nochmal vielen lieben Dank. Und dann hat Giga UFO geschrieben. Victor, alles klar. Aber Dankeschön für die 50 Millionen Gems und äh, das Rainbow Mythical. Dankeschön. Warte, davon mache ich einen Screenshot und schicke das Victor. Ja, mal gucken, ob Victor das noch sieht. Danke, dass ich in deinem Video war. Magst du Bäume? Bäume sind wichtig, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Abend mit beim Kuschel. Vielen Dank für das Pad und für die 1,87 Millionen Gems. Yo, Niklas schreibt, ich hoffe, das spricht man so aus, schreibt sympathischer Content. Dankeschön und danke für die 1 Million Gems. Fabi schreibt, ein Geschenk für dich. Du bist der beste YouTuber. Vielen lieben Dank. Luca Schumacher schreibt, Papi, ich bin im Fernsehen. Nein, bist du nicht. Na gut. Aber vielen Dank für den Dark Matter Lucky. Das sind aktuell immer noch die Pets, die ich zum Farmen brauche, weil ich immer noch kein Full-Team Huge Pets habe. Stanley Geisterjäger schreibt, du bist cool. Dankeschön. Fabi Kopf schreibt, ich mag dich. Kann ich vielleicht Gems haben? Ich habe nur. Also, das ist ein. Eine dreistellige Zahl. also Million Gems. An sich verschenke ich keine Gems. Aber ich schreibe mir deinen Namen einfach mal auf. Wenn ich eine Bankeinladung von dir habe, packe ich dir da ein paar Gems rein. So. Hab deinen Namen aufgeschrieben. Wie gesagt, ich gucke nachher die Bankeinladung noch durch. Gameblocks3000 schreibt, hallo frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten zurück. Aurel schreibt, hashtag, hashtag, hashtag, hashtag. Das kann ich nur erwidern. Und danke für den Slowflake Pegasus und die 12,1.000 Gems. Labolo schreibt, kann ich einen deiner 6 Uches? Nein, kannst du nicht haben. Ich will, wie gesagt, 22 Uches haben, damit ich, wenn ich dann die Pet Collection voll genug habe, für 22 Pets equipped, dass ich auch mein komplettes Team aus Youtubes habe, um schneller farben zu können. Wenn ich dann mehr Youtubes habe irgendwann, dann kann ich gerne Youtubes verschenken, aber bis dahin erstmal nicht. Rip Ninja schreibt: Hi Conny, ich mag deine Videos, bin immer dabei in deinen Livestreams, bin nur hier, weil du hast mich in PSX hergebracht und fröhlich Weihnachten. Frohe Weihnachten zurück und freut mich sehr. Danke für die Schlittenkatze und die 69 Gems, genauso wie ich vorhin noch 69 Gifts hatte. Francesco schreibt: Warte, kann ich sechs von deinen Huge Pets haben? Weißt du? <lacht> Warte, wo haben wir ihn? Labolo möchte eins meiner sechs Huges. Francesco möchte gleich sechs meiner Huges. <lacht> Sorry, ich glaube, ihr solltet die Antwort inzwischen kennen. Kalafkala schreibt, Schlittenkatze wegen guten Rutsch ins neue Jahr. Dankeschön, für dir auch einen guten Rutsch ins neue Jahr und danke für die 187 Gems. Dann schreibt Roshat, ich hoffe, das wird so ausgesprochen. Hi Conny, kann ich einen deiner irgendeine Zahl Uge Pets haben? Nein, kannst du nicht. Aber trotzdem, danke für das Pad und die 10 Millionen Gems. Hallo, hallo schreibt, hallo, Conny kann hier nicht stehen. Vielleicht ist da noch ein Ausrufezeichen. Gehen wir mal von hallo Conny aus. Vielleicht steht da aber auch, hallo du Das können wir nicht wissen. Manfred Tobi schreibt, du bist Coll. Dankeschön. Und auch danke für die Rich Cat. Fortnite, oh mein Gott, der echte Fortnite schreibt mir einfach. Hi Conny, kannst du mir ein Huge oder Exclusive Pad zurückschicken? Wenn nicht, bitte grüßen mich. Hashtag Hashtag Leon Danke. Herz. Und falls du mir schicken willst, heiße Hashtag Hashtag Hashtag Hashtag Hashtag Hashtag Hashtag Groß geht auf jeden Fall zurück an Leon. Wie gesagt, Exclusive-Pads und Huge-Pads erstmal nicht. Wenn du mir eine Bankeinladung geschickt hast, kriegst du Mythical zurück. Und auch danke für den dark Matter hedgehog Millie schreibt zum Verschenken, vielen Dank. Ich verschenke, wie gesagt, auch alle Pads, die ich hier bekomme. Und dann haben wir hier nicht-Fake-Felix. Der schreibt Loser und schickt mir so ein Ah, so einen lappigen Huge Hellrock. Also da bedanke ich mich mal nicht. Nein, wirklich, danke. Geht raus an Felix. Für alle, die es nicht wissen, das ist Roblox Felix. Und das hat er in seinem Livestream gemacht. Und hier hat direkt äh, Labolo1 geschrieben. Äh, Wäre cool, Felix hat dich als Loser beleidigt. Du bist aber kein Loser. Dankeschön, dass du für mich einstehst. Ich bedanke mich aber auch wirklich äh, für das Huge Pad. Weil, wie gesagt, ich möchte ein Full Team aus Huge Pads haben. Und dann kann ich alle Huge Pads, die ich darüber bekomme, auch verschenken. Vielen lieben Dank. Und dann kommt hier Neuram und schreibt, kann ich bitte, bitte Huge bekommen? Sorry, kannst du nicht. Aber trotzdem... Trotzdem danke für das Pet und danke für die 1000 Gems. Color of Color schreibt auch noch frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten zurück. Happy Holiday schreibt Twitch nix. Und dann schreibt er noch... Fröhliches Fest dir und deiner Familie ist mein letzter Lucky. Vielen lieben Dank. Ihr müsst mir übrigens nicht immer eure besten Pets schenken. Aber ich freue mich natürlich über alles, was ihr mir schickt. Dann haben wir Mr. Meow. Mr. Meow schreibt... Lieber Conny, ich habe dir eine Bankeinladung geschickt. Alle Pets, die unlocked sind, kannst du nehmen. Vergiss mich nicht. Alles klar, ich denke dran. Ich werde nachher noch in die Banken reingucken. Vielen lieben Dank für den Rainbow Lucky. Und dann schreibt Liam noch... Hi, hi geht zurück, Liam Twitch nicht, schreibt schon wieder, verschenke den dann auf Discord wegen Weihnachten. Ich weiß nicht, wie ich auf Discord... Also, ich könnte auf Discord Verlosungen machen, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich eine Verlosung zu einem Dark Matter Hedgehog machen sollte. Ich glaube, eine Discord-Verlosung würde ich höchstens für Exclusive-Pets machen. By the way, ihr könnt natürlich gerne auf meinen Discord kommen. Da gibt es, wenn auch selten, ab und zu mal Verlosungen und... Wenn ihr wollt, könnt ihr da auch mal mit mir sprechen. Ich bin schon häufiger in öffentlichen Channeln, bin aber meistens beschäftigt, weil ich habe den ganzen Tag Arbeit zu tun und bin deswegen nicht so involviert in den Gesprächen. Aber falls ihr ein wichtiges Anliegen habt, könnt ihr zu mir kommen, es direkt sagen. Aber rechnet nicht damit, dass ich die ganze Zeit mit euch Smalltalk betreibe. Ich mag nämlich keinen Smalltalk. Machen wir aber mal weiter hier mit den Gifts. die Ich bekommen habe. Gameblocks3000D schreibt zum Verschenken. Dankeschön für die Rich Cat. Maxi King schreibt Danke... Und schickt mir einfach ein Exclusive Scary Corgi und ein Exclusive Party Dog und ein Exclusive Party Dragon und ein Exclusive Party Dog und ein Exclusive Keyboard Cat und ein Exclusive Koala und ein Rainbow Snowflake Pegasus und 187 Millionen Gems. Vielen lieben Dank, Maxi King. Also da muss ich eher Danke sagen und nicht nur du. Aber vielen Dank. Und dir dann noch frohe Weihnachten. Pool2003 schreibt, bin dein größter Fan und gucke alle deine Videos. Das kann auch gar nicht sein. Ich glaube, wir hatten schon mal einen anderen größten Fan. Das werden wir nochmal überprüfen. Aber vielen Dank. Und wir machen weiter mit. Und schreibt, ich bin ein Riesenfan und gucke alle deine Videos. Bitte mehr PSX und Roblox Studio Videos. Ich versuch's, aber aktuell bin ich froh, wenn ich es schaffe, zwei Videos die Woche zu machen. Ich schaff's halt heute Abend leider nicht mal zu Livestreamen, aber deswegen kommt dann das Video. Moin Conny, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten zurück, Yannick. Samu schreibt, ich weiß, das ist das schlechteste Pet, aber du kannst es verlosen oder so. Es ist nicht das schlechteste Pet, aber ich werde es bestimmt irgendjemanden in die Bank legen. Vielen Dank. Splash schreibt, kann ich ins Video... Nein! Okay, jetzt hast du deinen Platz im Video. Und danke für das Candy Can Unicorn und die 69 Gems. Jonas schreibt, kann ich Pets haben, wenn du mir eine Bankeinladung geschickt hast? 107 Luca schreibt, wenn du meine Bank siehst, kannst du bitte alle verschenken. Bitte, bitte. Ihr wisst ja Bescheid, wenn ihr mir Bankeinladungen schickt, dann müsst ihr eure Pets locken, wenn ich sie nicht haben darf. Wenn ihr da ungelockte Pets drin habt, dann werde ich das so, dass ich die Pets haben darf. Wenn das jetzt aber besonders schlechte Pets sind, dann nehme ich die nicht raus. Oder wenn es super viele sind, dann ist es mir auch irgendwo immer ein bisschen unangenehm. Wir werden es ja dann sehen. Aber vielen Dank an alle, die mir auch Pets zum Verschenken geben. Konstantin schreibt, abonniert. Und lasst ein Like da und wir wissen nicht, ob da Conny steht oder ob er Eigenwerbung gemacht hat. Aber ich gehe mal von Conny aus und bedanke mich sehr für den Lucky. Und dann ist hier langweilig und schreibt, äh, kannst du bitte wieder Stumbleguys-Videos machen? Da habe ich leider nicht die Zeit für. Ich kann, wenn ich wieder mehr Zeit in meinen Livestreams habe, am Ende der Livestreams Stumbleguys spielen. Aber ich mache nur noch Stumbleguys-Videos, wenn ich jetzt einen richtigen Anlass dafür habe. Nicht mehr so random Stumbleguys. Chaos schickt mir einfach ein Pet. Dankeschön und frohe Weihnachten. Hallo Ha schreibt, weil du Lucky-Blocks vermisst. Dankeschön für den Lucky und ja, ich würde mich freuen, wenn es weiterhin Lucky Blocks gegeben hätte. Und Halloa schreibt nochmal, ich bin's nochmal und gib mir 5 Millionen Gems, vielen Dank. Dönermann schreibt, hier ich gebe dir mein bestes Pad. Dankeschön für den Pixelwolf, das ist dein bestes Pad? Das müssen wir ändern. Ich hoffe, du hast mir eine Bankeinladung geschickt, weil dann kriegst du von mir ein paar bessere Pads zurück. Martin330y schreibt, du bist der Beste, mach weiter so. Vielen Dank für die Balloon Cat und damit sind wir dann hier überall durch. Ich kann aber gar nicht alles claimen, weil ich habe irgendwann wieder ein bisschen gefarmt, damit ich jetzt auch ein bisschen was zum verschenken habe. Wie ihr seht, und ich habe keine freien Inventory Slots mehr. Das bedeutet, ich gehe einmal kurz zum Shop und werde ein paar Pads Gold machen. Und das skippen wir jetzt einfach mal ganz schnell durch, damit ich die Pets dann Gold gemacht habe. Ich muss ja nur so ungefähr 12 Pads Gold machen. Und dann sollte ich wieder genug Inventory Space haben, um alles zu claimen. So, ich habe dann 20 Pads Gold gemacht. Das sollte, wie gesagt, reichen. Vergesst übrigens nicht, dass heute Abend noch der Christmas Countdown ist. Ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, weil ich feiere abends mit meiner Familie Weihnachten. Und Weihnachten sollte wirklich vorgehen vor diesem äh, Event. Aber ihr habt eine gewisse Chance, sogar so ein Stocking Gift zu bekommen. Ich gehe jetzt aber zurück zum Weihnachtszeit. Event. Oh, ich kann mir auch mein Advent Reward nehmen. 300 Millionen Gems. Nehme ich natürlich gerne mit. An Equip dann mal alle meine Pets Und dann gehen wir mal zur Bank. Und ihr seht, ich habe, in Anführungsstrichen, nur 34 Einladungen, beziehungsweise die von 36k Jero, habe ich gerade eben schon geöffnet. Und da sind eine Menge gute Pets drin, die ich mir rausnehmen kann. Es hieß ja, ich soll alles leerräumen und verschenken und ich bedanke mich sehr dafür. Ich werde die Bank aber später leerräumen, weil ich gerade nicht genug Inventory Space habe. Erstmal gehe ich natürlich zum Briefkasten, hier auf Gifts oder auf Claim All. So, und wenn ihr eure Nachricht nicht gesehen habt, dann habt ihr die Nachricht etwas zu spät geschickt, aber ich lese mir trotzdem alle Nachrichten, die hier in meinem Briefkasten landen, durch. Aber ich werde nicht immer alles im Video machen, sondern ich mache das auch ab und zu immer, wenn ich so gerade ein bisschen am Farben bin, anfange zu farmen, dann gucke ich mal in den Briefkasten. Deswegen erwartet bitte nicht, dass ihr mit euren Nachrichten in meinen Videos landet, aber ihr erreicht mich damit auf jeden Fall. Und ich freue mich über jede Nachricht. So, jetzt habe ich noch ein paar leere Spots in meinem Inventar, aber nicht genug, um diese Bank leer zu räumen. Deswegen gehen wir erstmal in die Bank von Leo rein. Und hier sind einige Pets drin, die ich mir theoretisch rausnehmen könnte. Eine Menge Pets sogar, die alle nicht gelockt sind. Aber ich werde mir die natürlich nicht rausnehmen, weil die jetzt nicht so interessant für die meisten sind. Natürlich, hier sind auch ein paar... Wo habe ich sie gerade gesehen? Ein paar Helikoptercats drin, die immer noch gut sind. Aber ich gehe mal davon aus, dass Lionel einfach nicht wusste, dass er... Wobei, er hat den Pixel-Demon hier gelockt. Ist egal. Ich sage auf jeden Fall, frohe Weihnachten und deposite jetzt erstmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 Mythical Pets. Pro Weihnachten, Lionel. Damit verlasse ich deine Bank. Und dann geht's halt weiter mit den nächsten Banken. Ja, ich kann nicht. Please, nein. Ah ja, das ist ja mal das Schlimme. Preston hat es nach fast einer Woche immer noch nicht gefixt. Aber okay. Uh. Einfach Karo. Hat hier ziemlich gute Pets drin. Guckt euch das an, wie viele Exclusive Pets hier drin sind. Kann ich mir natürlich nicht nehmen. Die sind gelockt. Die Pixel Demons sind jedoch nicht gelockt. Aber ich deposite erstmal. Ich bin hier erstmal in erster Linie zum Verschenken. Also 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9 und 10 Pets. Bitte sehr. Ich hoffe, du kannst was mit den Pets anfangen. Du scheinst ja schon ziemlich viele. Gute Pets zu haben. Und dann verlasse ich die Bank wieder, wenn mir das Spiel es erlaubt. Dann geht's rein in die Bank von Leo. Und hier sind eine Menge Pets drin, die ich verschenken könnte. Und 187 Millionen Gems. Also er will offenbar, dass ich die Pets verschenke. Wisst ihr was? Wir machen das. Wir gehen jetzt mal auf Withdraw. Ich nehme mir die Gems. Ich nehme mir ein paar von den Pets. Ich lasse mal einen Snowflake Pegasus drin. Auch, auch ein paar Slide Cats. Ich nehme mir einfach nur fünf Pets. Aber ich packe dann zehn Pets zurück. Und zwar zehn bessere Pets. Also gehen wir hier auf Deposit. Du bekommst hier zwei Snowflake Pegasus, zwei Candy Can Unicorn. Zwei Schlittenkatzen, alle in Rainbow. Und dann bekommst du von mir noch zwei goldene Snowflake Pegasus, Candycorn, Unicorn und zwei Luckys. So, zwölf Pets, bitte sehr. Dir dann noch Frohe Weihnachten, Leo. Und die Pets, die ich genommen habe, über die kann sich dann jemand anderes freuen. Und dann gehen wir in die Bank von Dunkelschnitzel und packen da dann natürlich auch ein paar Pets rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Bitte sehr. Ich hoffe, du kannst was damit anfangen. Dir dann noch vor Weihnachten. Und ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, dass ich in dem Video jetzt nicht allzu krass auf jede einzelne Bank eingehe. Weil ich habe noch 30 weitere Einladungen. Die muss ich alle noch durchgehen. Zum Beispiel die Einladung von Toastinator, wo auch wieder coole Pets drin sind. Aber auch gut ordentlich gelockt, so wie es sich gehört. Ich bedanke mich für die 187 Gems. Vielen Dank. So, und dann packe ich dir natürlich Schlittenkatzen, Candy Can Unicorn, Snowflake Pegasus. Und noch ein paar weitere Sachen rein. Ich denke, 10 Pets ist immer so ein guter Richtwert, was ich dir geben kann. Verlasse dann wieder die Bank. Aber ich werde jetzt nicht mehr jede Bank kommentieren. Die Leute bekommen alle ihre Pets, aber ich werde bestimmt einiges davon rausschneiden, weil das Video sonst zu lang wird. Sogar 4 Milliarden Gems. Die sind aber nicht für mich, weil die 4 Milliarden fangen nicht mit 187 an. Falls ihr das noch nicht wusstet, wenn ihr mir Gems geben möchtet, dann packt einfach einen Betrag in die Bank, der mit 187 anfängt. Dann verstehe ich, dass diese Gems für mich gedacht sind. Die 4 Milliarden hätte ich natürlich gerne, sind aber nicht für mich. Ihr könnt mir natürlich auch einfach Gems über den Briefkasten schicken. Das geht natürlich auch. Und dann noch danke für die 187 Gems Boss. Du bekommst von mir auch noch ein paar Pets. So, bitte sehr. Oh, diesmal waren es nur 9. Ja, also nicht so schlimm. Jeder kriegt ein paar Pets. Und dann geht es in die nächste Bank von Loxi, wo auch eine Menge Pets drin sind, die ich theoretisch auch verschenken könnte. Aber lassen wir erstmal sein. Wir gehen auf Deposit und packen dir dann noch weitere Pets rein. 10 Pets, bitte sehr. Viel Spaß. Und dann verlasse ich die Bank wieder. Dann noch danke für die 187 Gems an Luca Lee. Ich hoffe, dass es richtig ausgesprochen es ist immer so schwer zu wissen wie der Name jetzt ausgesprochen werden soll aber ich bedanke mich für die gems und packe dir natürlich ein paar pets zurück und verlass die bank vielen Dank für die 187000 gems an robloxer und dann natürlich auch viel spaß mit den mythical pets die ich dir jetzt reinpacke Zehn pets und weiter geht's mit der nächsten bank danke für die 18700 gems was das la vielen lieben dank das unterstützt mich sehr und dann gehe ich natürlich auf deposit zwei hiervon zwei hiervon und dann noch hier ein paar von so das müssten 10 okay sind 11 ist in ordnung so Bitte sehr. Und dann verlassen wir die Bank, wenn es dann funktioniert und weiter geht's mit den weiteren Banken. Oh und. Danke für die Schlittenkatze und die 187 Gems, dankeschön. Leider habe ich keine Ahnung, wie man deinen Namen aussprechen soll. Aber falls du das siehst, kannst du es ja gerne in die Kommentare schreiben. Dann gehe ich auf Deposit und... Ja, du hast mir eine Schlittenkatze reingepackt, dann packe ich den Candy Can Unicorn zurück. Und dann noch ein paar hier vor. So, und dann verlassen wir die Bank wieder. Irgendwann verlassen wir die Bank zumindest wieder. Jetzt, okay. Not enough space in the bank. Okay, dann nehme ich ein paar Schlittenkatzen raus. Immer noch nicht genug space. die noch? not enough space in the bank. Okay, ich weiß nicht, wie viel Platz in deiner Bank ist, aber... Ich versuch's mal mit zwei Pets. Success, okay. Dann konnte ich dir leider nur zwei Pets geben, aber deine Bank war halt übervoll. Und jetzt kommt die Bank von FabiKopf1409 und er wollte ja Gems von mir. Das habe ich mir aufgeschrieben. Und dementsprechend gehen wir erstmal auf Deposit, geben natürlich die Pets, die ich sonst so gebe. Und dann gebe ich ihnen, sagen wir mal, 250 Millionen Gems. Weil ich weiß nicht, wie viele Gems er hat, aber auch ungefähr in dem Bereich. So, also bitte sehr, FabiKopf. Das ist natürlich jetzt eine Ausnahme. Erwartet nicht, dass ihr immer von mir Gems bekommt. Ich kann ja mal Ausnahmen machen, aber nicht immer. Es sind so 186 Millionen Gems drin. Weil es nicht genau 187 sind, nehme ich sie mal nicht raus. Aber ich glaube, das sollten 187 sein. falls das der Fall sein sollte, danke, Millie. Aber ich nehme sie mir nicht raus. Stattdessen gebe ich dir einfach ein paar Pets. Bitte sehr. Und dann verlassen wir wieder die Bank. Jetzt kommt Twitch nichts, der scheinbar ziemlich viele Hardcore Pets wartet. Danke für die 187 Gems. Und auch wenn du aus irgendeinem Grund Hardcore Pets in deiner Bank drin hast, Gebe ich dir normale Pets? Äh, weil ich einfach keine Hardcore-Pets habe. So. Roblox Farming ist jetzt dran. Okay, interessanter account Wir Da sind auch wieder Pets drin, die ich jetzt weiter verschenken könnte. Aber ich nehme sie mir mal nicht raus, weil sonst nichts gelockt ist. Und ich gehe mal davon aus, dass er einfach nicht wusste, dass ungelockte Pets für mich eine Einladung zum Nehmen sind. Deswegen kriegst du von mir elf Pets. Aber merkt euch das, wenn ihr mir Bankeinladungen schickt und ich gerade nicht so viele Pets selbst gefarmt habe, dann nehme ich mir eure Pets raus, um sie anderen Leuten zu verschenken. Weil irgendwo müssen die Pets daherkommen, ne? Und dann kommt Play With Me, Adopt Me 1. Und da hieß es ja auch, ich soll alles leer räumen. Also guck mal mal nach, was ich hier mitnehmen darf. Das exclusive patch schon mal nicht, schade. Aber auch das hier sind alles Pets, die ich nicht mehr nehmen würde, um sie anderen Leuten zu verschenken, weil ich den Leuten bessere Pets schenken möchte. Also, vielen Dank fürs Angebot. Ich nehme hier einfach nichts raus und packe dir dann einfach ein paar Pets rein. vier Schlittenkatzen natürlich, zwei Candy Can Unicorn, zwei goldene und dann noch zwei Rainbow Pets. So habe ich es jetzt übrigens bei den meisten gemacht. Und verlass dann wieder deine Bank. Oh, und in der Bank von Louis ist ein Exclusive Scary Corgi. Das ist ja super nett. Also dann vielen Dank für den Scary Corgi, Louis. Und ich pack dir dafür dann natürlich wieder die Pets reinkommen. Weil du mir einen Scary Corgi gegeben hast, kann ich dir auch ein paar mehr Pets reingeben als den anderen. Weil das ist ja dann schon super krass, was du mir gegeben hast. So. Das wären dann 21 Pets. Not enough space. Oh, äh, ja gut. Vielleicht jetzt? 16 Pets? Bitte? Ah, uh, okay. Keine Schlittenkatzen. 12 Pets. Not enough space. Weißt du was, Luis? Wenn du das hier siehst, komm auf Discord auf mich zu. Auf meinem Discord-Server machst du ein Ticket auf, wo du einen Screenshot schickst, in dem ich sehen kann, dass du B 713 bist. Und... Dann sprechen wir miteinander, wie ich dir die Pets zurückgeben kann. Du kannst Pets aus deiner Bank rausnehmen oder so. Ich bleibe einfach mal in deiner Bank so lange drin, okay? Aber erwarte nicht, dass ich sofort auf dein Ticket antworte, weil Weihnachten, wenn das Video hier online kommt, da feiere ich nur mal Weihnachten zusammen mit meiner Familie. Aber wenn ich in Louis' Bank drin bleibe, dann muss ich jetzt mal aus 36k Jero's Bank raus. Und dafür nehme ich mir dann, was Jero mir geben wollte. Dann gehe ich hier mal auf Withdraw. Danke für die... 1,87 Millionen Gems beziehungsweise für die 18,7 Millionen Gems und natürlich Snowflake Pegasus auch so viele Rainbow Mythical Pets. Das ist super gut, weil die gehen mir gerade langsam aus. Also vielen lieben Dank für diese vielen guten Pets, die ich jetzt weiter verschenken kann. Und ich hoffe, ich habe jetzt noch genug Space in meinem Inventar, aber ich habe ja eigentlich schon ziemlich viele Pets gerade eben verschenkt. Also sollte das funktionieren. So 50 Pets und 18,7 Millionen Diamonds. Dankeschön. So also, du meintest, ich soll leerräumen und alle verschenken. Ich versuch's. Ich versuch's. Hier unten ist alles gelockt. Okay, dann noch 19 weitere Rainbow-Schlittenkatzen. Vielen Dank, Jero. Ich habe gar nichts, was ich dafür zurückgeben kann. Oder zumindest nichts, was auf einem höheren Level ist. Ja, komm, du bekommst von mir eine Party Cat, auch wenn ich das Gefühl habe, dass du die nicht brauchst. Bekommst du für mir eine Party-Cat dafür? Die gebe ich ja normalerweise nicht raus. So. Und verlassen wir deine Bank, damit ich in die nächsten Banken rein kann. Sind ja nur noch sieben. Gut, uh, jetzt kann ich ja ordentlich Rainbow-Schlittenkatzen weggeben hier. Zwölf Pets, bitte sehr. Success. Und verlassen. 287.000 Gems sind nicht 187.000 Gems. Also Werte ich das mal nicht als für mich, auch wenn es vielleicht ein Zeichen sein soll. So, 14 Pets an dich, und dann. In die Bank von Jonas. 187.19. Ich weiß ganz genau, was da steht. Wenn ich jetzt auf Withdraw gehe und dann hier einfach mal den eingebe, dann steht da 187.187. 187. Dankeschön für die 187.187 187 Gems, Jonas. Die Withdraw ich mir mal. Und dann bekommst du von mir natürlich ein paar von den Pets, zu denen 36 k Jero sehr viel beigesteuert hat. 16 Pets, bitte sehr. Und frohe Weihnachten. Und die letzte Bank von Eifelkrieger ist jetzt noch dran. Und da packen wir dann auch wieder ein bisschen was rein. So, 22 Pets packe ich da rein. Jetzt sieht die Bank sehr viel schöner aus. Ich sag frohe Weihnachten, verlass die Bank dann wieder. Und weil ich schon kommen sehe in den Kommentaren, mein Roblox-Name ist, wie ihr hier oben rechts seht, Roblox-Conny. So könnt ihr mir auch bank schicken. Aber denkt daran, wenn ihr eure Pets nicht lockt, dann nehme ich sie mir wahrscheinlich raus. Vor allem, wenn es Exclusive-Pets sind. Ich bedanke mich auch sehr für alle Exclusive-Pets, die ihr mir schenkt. Natürlich auch für Huge-Pets, weil mein Ziel ist es ja immer noch, ein Full-Team aus Huges zu bekommen. Ich würde sagen, ich nehme jetzt einfach noch. Oh oh. Ich habe zu lange gewartet. Die Aufnahme hat zu lange gedauert. Ich hatte. Einfach alle Free Gifts freigeschaltet. Und während der Aufnahme ist der Tag in den Pet Simulator vorbeigegangen. Jetzt hat der nächste Tag begonnen. So ein Mist aber auch. Ich hätte vielleicht noch einen Huge Cupcake bekommen können. Aber ich habe noch nie einen bekommen. Warum sollte ich jetzt auch einen bekommen? Ich wünsche euch, wie gesagt, frohe Weihnachten. Feiert schön mit eurer Familie oder euren Freunden, wie auch immer. Das war's mit dem Video. Bis dann und ciao!